die bösen Weingärtner. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Leonard. Leonard ist sehr reich und besitzt einen Weinberg. Leonard hat vor, eine längere Zeit ins Ausland zu gehen und verpachtet den Weinberg an Mike, Sam und Hartmut. Das heißt, Mike, Sam und Hartmut können den Weinberg nutzen, die Trauben ernten und verkaufen und müssen Leonard nur ab und zu einen kleinen Betrag Miete zahlen. Leonard fliegt also ins Ausland und überlässt den drei Männern den Weinberg. Als Mike, Sam und Hartmut den Weinberg einige Zeit haben, kommt ein Mitarbeiter von Leonard vorbei um die Miete abzuholen. Mike, Sam und Hartmut wollen die Miete aber nicht zahlen. Sie verprügeln Leonards Mitarbeiter und schicken ihn wieder weg. Als Leonard davon erfährt, schickt er seinen Mitarbeiter erneut los. Diesmal verprügeln sie ihn so sehr, dass er stirbt. Auch einen zweiten Mitarbeiter, den Leonard schickt, prügeln Mike, Sam und Hartmut zu Tode. Da macht sich Leonard Gedanken. Was soll ich nur tun? Und ihm kommt eine Idee. Ich werde meinen Sohn hinschicken, auf den werden sie schon hören. Als Mike, Sam und Hartmut Leonards Sohn kommen sehen, freuen sie sich. Das ist Leonards einziger Sohn. Wenn wir ihn umbringen, gehört der Weinberg uns. Sie zögern nicht lange und bringen auch Leonards Sohn um. Dann fragte Jesus seine Zuhörer, was denkt ihr, was wird Leonard mit Mike, Sam und Hartmut tun? Er wird sie auf jeden Fall bestrafen, ihnen den Weinberg wieder wegnehmen und ihn anderen geben. Diese Geschichte erzählte Jesus, um auf seinen Tod hinzuweisen und darauf, dass durch ihn alle Menschen zu Gott kommen können, nicht nur das jüdische Volk.